Hallo, ich bin der Nils. Ich bin grüner Stadtrat in Schubau. Und uns ist es gelungen, die Stadtverwaltung und den Stadtrat zu überzeugen, diesen schönen Baum im Hintergrund beim Straßenbau zu erhalten. Außerdem haben wir erreicht, dass bei der Errichtung dieses Einkaufsmarktes zu meiner Linken neue Bäume gepflanzt wurden.